Roulette-Serien. Unglaubliche Rekorde, brandneue Statistik. In diesem Video werde ich Ihnen die unfassbaren Launen der roulette -Kugel aufzeigen. Wie lang kann eine Serie auf Rot oder Schwarz sein? Wie oft kann eine Zahl hintereinander fallen? Wie lange kann sie schlafen? Wie oft kann ein Kesselsektor hintereinander treffen? Was ist mit Dutzen und Kolonnen oder Transversalen? Alle diese Fragen werden jetzt gleich beantwortet. Nehmen wir einmal an, Sie spielen alle drei Tage eine Sitzung über 30 Kugeln und das regelmäßig über 30 Jahre oder jeden Tag eine Sitzung über 10 Jahre. Beides ist im Resultat genau das gleiche. Es sind insgesamt 100.000 Kugeln. Das klingt viel, ist aber gar nicht so viel. Niemand spielt Roulette nur für eine kurze Zeit, es sei denn, er verliert sehr schnell Haus und Hof aufgrund von waghalsigen Steigerung und kapituliert. Zehn Jahre sind nichts bei einer Spielerkarriere. Viele alte Hasen versuchen schon seit mehr als 30 Jahren der Kugel Paroli zu bieten. Also sind diese Jahre und die zu erwartenden Phänomene während dieser Zeitspanne die Realität. Bedenken Sie, dass jedes Phänomen sofort eintritt. Schon im ersten Monat, in der ersten Woche, sogar schon am ersten Tag oder es dauert ein Jahrzehnt. Aber mit einer stoischen Gelassenheit wird der Zufall Ihnen diese außergewöhnlichen unfassbar Momente früher oder später um die Ohren hauen. Es liegt an Ihnen, daran zu partizipieren oder zu zerbrechen. Sagen Sie nicht, niemand hätte Sie vor diesen Kapriolen der Roulettekugel gewarnt. In allen Beispielen ist die Serum ausgenommen. Sie spielt keine Rolle. Das bedeutet, die Ergebnisse spiegeln den nackten Zufall wider, der auf Sie einprasselt. Serum würde die Ergebnisse noch weiter ausufern lassen, aber auch verfälschen. Ich will Ihnen demonstrieren, wozu die Launen des puren Zufalls fähig sind. In den Ergebnissen gibt es zwischen echten Spielbanken und Online-Casinos überhaupt keinen Unterschied. Noch einmal, alle drei Tage eine Sitzung über 30 Kugeln und das regelmäßig über 30 Jahre oder jeden Tag eine Sitzung über 10 Jahre, insgesamt 100.000 Kugeln. Die ganz normale Realität. Andere nennen es den ganz normalen Wahnsinn. Folgende Phänomene können Sie während Ihrer Karriere als Roulette-Spieler in dieser Zeit erwarten, an jedem Tag, zu jeder Zeit, in jedem Casino, solange Sie nicht ein gutes System besitzen, ist diese Explosion des Zufalls etwas eindämmt. Einfache Chance Eine einfache Chance wird mindestens 500 Mal öfter als die Partnerchance erscheinen und das innerhalb kurzer Zeit, binnen weniger Monaten. Sie werden während den 100.000 Kugeln auch eine Serie von 20 Mal in Folge erleben. Rekorde von über 30 Mal hintereinander sind schon aufgezeichnet worden. Dutzend und Kolonne elf Mal hintereinander wird ein Dutzend oder eine Kolonne fallen. Das bedeutet, ein zwei -Dutzend spieler wird auch elfmal in Folge verlieren. Ich selbst habe schon ein Dutzend 13 Mal hintereinander gesehen. Das ist mein persönlicher Rekord. Gleichermaßen interessant ist, ein Dutzend oder eine Kolonne wird für mindestens 30 Kugeln nicht erscheinen. Sechser Transversal eine 6er Transversale wird neunmal in Folge auf den Permanenzanzeigen aufleuchten. Sie müssen damit rechnen, dass eine 6er-Transversale mindestens 70 Kugeln lang ausbleibt. Dreier-Transversale Eine Fünfer-Serie bei Dreier Transversalen, die werden Sie erleben. Ebenso das Ausbleiben einer Dreier-Transversale über mindestens 140 Kugeln. Carré auch bei dem aus vier Zahlen bestehenden Carré eine einer Fünferserie Ihre Aufmerksamkeit erregen. Allerdings kann ein Carré auch für mehr als 110 Kugeln schlafen. Längt. Mit großem Staunen wird Sie der Vierer-Schlag einer einzelnen Zahl begeistern. Tote Zahlen können sich allerdings wie Hexenwerk verhalten. Rechnen Sie damit, dass 480 Kugeln lang eine Zahl nicht geworfen wird. Sie wird damit zu einer Super Toten Zahl. Hier ein Rekord. Mitte November 1990 fiel die Zahl 17 fast drei Tage überhaupt nicht. Das waren insgesamt 603 Kugeln. Ein anderer Rekord. In Bristol in England fiel am 9. September 1993 die Zahl 4 unfassbare siebenmal Mal in Folge. Kesselsektor Ein Kesselsektor besteht aus drei Zahlen, einer Zahl und den beiden Nachbarn, wird wie eine Dreiertransversale transversale fünfmal in Folge erscheinen oder über mindestens 140 Würfe nicht treffen. Das beliebte Spiel 2-2, also eine Zahl und die beiden Nachbarn im Kessel rechts und links, insgesamt fünf Zahlen, beschert acht Treffer hintereinander oder 90 Würfe lang nur Wer Werden neun Zahlen im Kessel abgedeckt, dann freuen sie sich über zehn Treffer in Folge. Allerdings müssen sie damit rechnen, mindestens 45 Kugeln lang nicht ein einziges Mal zu gewinnen. Natürlich nicht so schönes. So, nun haben Sie die ganz genauen Werte zur Hand, mit denen sie etwas anfangen können. Behalten Sie diese möglichen Überraschungen immer im Gedächtnis. Nicht immer ist es Betrug, wenn die Kugel außer Bahn gerät. Es ist der unglaubliche Schwankungsspielraum des Zufalls, den man akzeptieren muss. Wie schon erwähnt, nur eine gute Roulette-Strategie kann diese Ausbrüche etwas abmildern und den Verlauf insgesamt etwas ruhiger gestalten.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 Links können Sie sich ein anderes Video anschauen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit.